Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, schon steht das Christkind vor der Tür, doch wenn die fünfte Kerze brennt, dann... Oh nein, das kann doch nicht sein, habe ich etwa Weihnachten verpennt? Oh nein... Schnell, welches Datum haben wir? Wir haben den 31.12.2020. Warum? Warte mal, Socke? Oh nein. Wo bitte warst du die letzten sechs Monate? Dann habe ich wirklich Weihnachten verschlafen. Wa warte mal, warte mal, warte mal. Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du die letzten sechs Monate verschlafen hast, oder? Äh, ähm, naja, du, du weißt ja, ich, ich bin ein bisschen ein Langschläfer. Ach Socke, du alte Schlafmütze. <lacht> nee, aber wirklich, ich würde mal einen Arzt aufsuchen. Das ist wirklich nicht mehr normal. <lacht>